Okay. Oh. zu! Jamie! Der Rick. Machen wir die nächste! Die nächste entscheidet uns jetzt, was wir machen. Und ich bin dafür, dass wir den mittleren Weg oh. läsen, Nummer zwei. Der Weg. Der mittlere Weg? Stimmt dass wir hier den Weg aussuchen? Und ich wäre für deine Mitte. Und du wärst für deine Mitte. Turn in, the in, the in the Also liebe Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob die Goldene Medi now, gut ist. Das sehen wir dann wieder. Video. Tschüss. <lacht> <lacht> Spaß. Ah, ja. ja, dann wählen sie die Goldene Medi mal raus. Also, ja, ich bin in einer Einführung. Ja, tschüss. Würde mir stinken, wenn ich das du wäre. Ja, da, da. Und schiebt mir in den Kommentaren, wie es euch? Also, ganz ehrlich, jetzt mal, seid ihr wieder krank wegen dem Corona? Ja. Sind Sie gerade ist in das? der Ferien? Es ist ja schliesslich gerade Sommerferien. Wer ist diese Corona? Das, das, das ist eine Krone. Ah, sehe die, ha? Ah, ja, ja. Haben Sie denn Corona schon mal gehabt? Ah, ich Corona. Also offiziell ja. nicht. Ich kann's. Nee. Nein! Nein, tatsächlich nicht. Ich hab's es allein verlicht Ich habe mich da in dieser Zeit einfach nicht getestet, Ich bin ich da so. gewesen Okay, Okay. Cool. Also, ein neuer Überfall voller Liste und Verkleidungen. Riesenschwindel. Das gut. Bist du sicher, dass deine eine herangehend ja. so ein Riesenschwindel sein soll? Ja. Absolut. Absol Äh... Hey. So, und so sind wir bei der nächsten Tafel, liebe Leute. Ja, so, dann, was beginnen wir denn damit? Da ist noch alles spät. Es ist halt einfach noch alles spät. Man. Wir müssen zuerst noch Waffen und Fluchtfahrzeuge und Hacker. Also ich wäre dafür, dass wir heute, äh, nachdem wir diese Sachen ausgewählt haben, äh, gehen wir noch Maske auswählen. Und? Wir äh, besorgen noch schlüssel Das ist ein Double-Double-Ding. Will okay. Notmaske holen würde ich jetzt kurz weil ich geben. Es wird schon ähm, fast ein Short geben. <lacht> <lacht> <lacht> Jester muss Einer, der möglichst wenig... also da hier will auch 5%. Nimmst... ...den Hacker den Beste sonst kannst du schlechtest nehmen. Der Hacker muss der Beste sein, aber oh, muss der Beste sein. <lacht> der versorgt uns am meisten Zeit. Bist du sicher, dass du Karl Abolai. Abolacci, alles dein schützt? Hallo, uns Rassismus, sprichst du seinen Namen noch richtig? Mann, ich will die gar nicht die ganze Zeit von denen, Scheiss. Okay, das ist jetzt eine Mission, die Waffen gehen besorgen, hä? Wollen wir das mal machen? Oder? Nein, nein, nein, nein. Zuerst das doch ist jetzt so. Dann Fahrer. Was nennen wir Vor den Fahrer? Der auch nicht so eine guten. Schlecht. Gut. Say what you like about sie, Alter, der <lacht> Und da brauchen wir den Beste von den Besten. Warum denn eigentlich? Weil der uns die meiste Zeit im Tresor tut. Der schaut, dass wir genug Zeit haben. Okay, ich habe, nur, ich habe nur zwei, nämlich schlecht und gut. <lacht> ich, habe das nicht, beim Besten. ich habe nicht Experten und so, sondern einfach. Ich du diese, die Beste sein. <lacht> ja. Also, ja, wir haben jetzt schon mal drei Missionen. Hier haben wir nochmal Missionen. Jetzt haben wir eigentlich alles Missionen, die wir in der nächsten Zeit zusammen machen zusammen. Oder ich wäre immer dafür. Das wir unser geiles Auto nehmen. Die rechts unten machen. Diese ganz rechts unten. Du musst schauen, rechts unten gibt es Sicherheitskarte 1 und Sicherheitskarte 2. Und wir brauchen die zweite, sonst wird das scheiße. Wie, wo? Zum Überspringen bezahlen. Was? Auf der zweiten. Was, was, was, was, was? was, was? Nein, bist... Schlüsselkarte. Patrouillen. Ich weiß wo du bist. Da, ich bin auf der, du stehst bei mir immer nur bei der Ersten hier, vielleicht gar nicht bei der Zweiten. Ja, aber ich bin gerade bei der Zweiten. Wenn du bei der Reste Das Pink-Violette, das, das Pink-Violette. Pink so ah, haha Machen wir das doch mal. Mission das doch... starten. Ja, nehmen wir das. Ja, easy. Machen wir einfach mal. Oder? So. Lassen wir mal ein anderes Auto nehmen, Wait, für die Abwechslung. Ja, ich brauche doch Ah, ja, die ersten vier... Ah, ja. oh, nein. Okay, ich weiss welche Mission das ist. Wieso musst du denn immer an Nein sagen? Weil.. ist nichts, wenn es gerade anglüttet hat. Na, ja. Ja, dann ist es gut. Vielleicht also Also ja doch, kein doch schon, aber ich kenne den Typ nicht. Ja, aber gut, dann. Wenn der immer dir angelöst hat, wenn man Dann, dann überrascht es dich hat. genauso. Kannst du dich freuen, wenn es überhaupt diese Mission ist. Glaubst du schon diese Mission? Aber. Oh nein. Ja. Ich habe es jetzt herausgefunden. Ja, dann warten wir. Warte ich habe Leute, das wird ja länger sein, ja. Vielleicht Vielleicht. Dann warte ein. ab, warte ab. Sonst wären es wär zwei Teile. Ja, sonst wären es 50 Teile schon. Nein, es gibt einen Teil. Wir haben gesagt, pro Mission, ein Video, sonst gibt es Masken halt irgendeine anders, aber das wird ein Video. Wir halten unsere Wörtchen. Die Masken gibt es einen Short halt. Ja, easy, Alter. Ey, wer folgt da eigentlich von euch allen, sag auf Instagram? Das ist ganz wichtig. Das so. da hat ja schon ganz ist so. viel Zeugs. Der Kanal, der Instagram. Okay, der Serg, Glück. ist ist das Glück, es ist doch nicht die Mission, wo du. Ich denke, das ist... Okay, okay, okay. You move wer ist denn das überhaupt? Me, How does a no, nein, doch, escalates... es ist die, <lacht> doch, es ist die Mission. <lacht> anyway, <lacht> <lacht> <lacht> es ist doch die Mission, sag Also. So, er ja, hat trotzdem sein. Nach dem Mietwagen. So! Wenn wir den auf den Mietwagen suchen. Äh. Ja. Wie hat der mal ausgesehen? Klar. Äh, er hat ausgesehen, wie so ein Mietwagen halt ausgesehen. Und zwar. Scheiße! Okay. Ja. Voll, voll. Hall <lacht> äh, ja. hol, hol, hol. Hol an die Waldfee. Ah, da ist er. Willst du fahren? Hallo. Ja, ist das ja. Car, yeah. Mann, der blöde Typ läutet mir die ganze Zeit ab. Ist so, also. Serto, muss ich wirklich sagen. Also in real life würde ich das noch fahren. Oh shit. Oi ist Also, du sollst da jetzt in äh, den River reinfahren. Seite Ins Reservoir? Fahren ins Reservoir rein und um zu versenken. Nein! Und warum? Wie leer das wird. Aber ich kann doch genau sogar mit der Salbe behalten, wenn das ein gutes Auto ist. Nein. Wir müssen das was machen, wie ist... wir sonst. Und... Was, das... also... was ist denn das so schlimm gemacht? Was ist so schlimm an diesem Mann? Oh! <lacht> okay, er ist Sekunde entschlossen. Können wir halt wieder. Also, jetzt zu El Barno und dann in die Luft jagen mit Benzin oder so etwas. Ich glaube, man kann schon merken, in was für richtig das geht. Ich weiss jetzt wieder, welche Mission das ist. Ja. ja. Die spannendste Mission von allen. Jo. Ja. Ja. Also, liebe Leute, jetzt machen wir noch ein bisschen Smalltalk. Jamie, wie geht's dir? So, erzähle ich nicht von deinen hey, Problemen. Mir geht's gut. Aber erzähl auch nicht von mir dann. <lacht> <lacht> ja, ähm, mir geht's gut. Die Mission nervt mich jetzt schon, muss ich dazu sagen, ja. Ähm, ja, äh, Bananen gulasch suppe habe ich immer noch gern. Können wir mal einen Vlog machen, wo wir halt wirklich eine Bananen gulasch suppe Ja, komm. Ja, gehen wir halt wieder. Können wir mal einen Vlog machen, dann irgendeins, wo wir halt wirklich eine Bananen gulasch suppe machen? Machen. Aber erst bei 1 Million Abonnenten. Nein. 100.000. 2 Millionen. 2 Millionen. Also, jetzt müssen wir zu einer. Zum äh, zum. Was ist das? Zu einem Abschlepport, oh, zu einem. <lacht> ja, weil, du musst nicht mal lernen, ich hab direkt aufgehängt hat. <lacht> ja, ich los im Zuhör mal. Du ja, Schau, was seid ihr denn so? The People in the Hills! So, jetzt fahren wir zuerst einmal auf die ganze andere Seite von der Welt. <lacht> zu den Altokissen. Ja ah, und da fahren wir jetzt ein und die bringen uns das... Ah, ja. zu also denen Sorry. du... Nein, Alter, ich war doch nicht so weit, was hat das Gefühl? Ich musst sagen, wenn du Fahrerwechsel brauchst. Nein, nein. ist ist <lacht> wirklich mein Video, gell? Mm. Hallo, aus dem Weg, ich komme. Ja... Äh, du, mir geht's auch gut. Nein, jetzt nicht, nee, Bitte. Oh nichts hör auf. Hallo! Ah. Wir müssen da raus, wieso sagt das nicht? Bitte hör auf. Jamie, mach die Musik ab. Ich finde sie gut. Das ist egal. Es <lacht> <Das> ist egal, <lacht> ob ich gut bin. Ich ich sie gut sind. Ich will keinen Copyright strike. Die geht kein Copyright, die Musik hat sicher kein Copyright, Alter. Jetzt. Jetzt bitte hör auf! Bitte hör auf! <lacht> Alter! Alter! Nein, wirklich! Ohne Witz, hör auf! Oh nein, das ist das gibt Copyright. Oh, oh, oh Mann, dann los doch direkt ganz ab. Au. Oh. Weisst du, können wir das Auto nicht selber in die Luft... Sp sprengen? Nein. <lacht> es wäre halt so viel einfach. Ja, Typ, hat, der regt mich. Der regt mich auf. Und <lacht> mich auch. Ja, mich auch. Dann lasst es trotzdem schon <lacht> auf einmal Hör auf. <lacht> Bitte, ohne Wissen schäme ich Hör auf. <lacht> oh, ich habe gerade richtig Schmerzen in der Packung vom Lachen, Alter. <lacht <lacht> ich lacht Nein, im Moment, wenn, wenn du packst mit dem Herzen oh, der Lachen. Ich lache mich gerade weg. Oh, aua, Aua, ich grad Aua. Wenn gerade in Lachen anfangen. Oh, meine Muskeln sind verspannt. <lacht> Ich bin es irgendwann immer lustig. Ich sehr. Ich hätte gerne einen Facecam von dir. <lacht> Nein, der hat ich nicht gehabt. <lacht> der Typ, Alter. Was für ein Typ? <lacht> ein Radio. Jetzt wird's spannend. Ey. Ah, ja. ah. Oh, nicht, ey. Ich agree dir! Oh, ne Ey, Er weiß bei dir läuft nicht mal das, was bei mir läuft. Dann hör auf. Was läuft bei dir denn? Er schnurrt die ganze Zeit. Bei mir läuft gute Musik. Ja dann. Ja, weißt du schön. Ja dann. Jetzt so dir dir läuft immer die gute Musik die Mexikaner und dann mache ich noch die ganze Mozart da Lapeska ist und ist nicht mal lustig sondern so so richtig langweilig nur drauf ging noch -e. da da da da da da da da da da Das da da da da da da da <lacht> ah! Ja, aber es wird das Video ja richtig spannend. Ja? Weißt. Eben, wie gesagt, Niveaulos. Haben wir im letzten Video schon erwähnt. Ja, und sag es nochmal einfach. Ja, Das <lacht> ja, ja, was ist der Sinn <lacht> von dem Video? Die Little sitzt sitzen dort es daheim, suchen halt, halt also, sich das an. Also, ja, wirklich, sitzen dort daheim, wirklich sich das an. Sehen. Zwei Tunis, Wir man Auto <lacht> Und dann. Die wollen Die nicht wirklich reden. Und der eine, der nicht viel geredet wird, das Radio anmachen. Weil dann ein bisschen Unterhaltung ist, der andere wird sich das Ganze Zeit ausmachen. Oh. Also, liebe Leute, wir sind hier. Das sind das, ja. ist das beste Völkchen, das auf diesem Planeten existiert. Okay, jetzt vorsichtig sein, wir werden nicht umgebracht werden, soll ich. Nein, ey, ey, wir wollen einfach nicht umgebracht werden. Die haben schon Waffen auf uns gerichtet, sage ich. Oha. Pass <lacht> Was? Ist das? Ähm. Oh, shit, der ähm, Der Typ. Ähm, kannst du dir ein paar Hosen und T-Shirts anlegen, danke? Hallo, ist wirklich, Alter, die ziehen alle wieder Waffen auf uns. Irgendwie nehmen hier die ganzen Wanderer aus. <lacht> da wird hat aber auch nicht den 31. Oh, da kommt jemand. Da kommt jemand. Was macht der jetzt? Steigt der jetzt in das Auto ein? Nein. Was schaut der? Hallo, Dude, was lügst du? Ey, du, gehen wieder! Ey, der Koffer rum ist offen! Also ja, dann kommt der, gehen wir hin. Ey, dann darf ich dir helfen, dann darf dir auch aufhauen dort. Komm, Jamie. Ey, bitte, warte mal, wenn ich... Komm, ja wir einfach so Ciao, Dudes! Nein! Wie äh. nennen <lacht> wir das? Ja. Wie wir das Auto von Ihnen? <lacht> Die <Das> interessiert es nicht. <lacht> und mit diesem Auto. Ja! Liebe Leute, wir verabschieden wir uns. In der nächsten Folge wieder mit diesem Auto. <lacht> ja. Denn, äh, nein, wir sehen uns nicht mit dem Auto, sonst müssen wir nämlich ganz zurückfahren und das wäre wär blöd. Ja. Äh. Immer ja das war in dem Fall die Verabschiedung hier, wenn wir hier im Zeug hängen. Wir hängen rechts. Also dann Jamie, du hast wieder das letzte Wort. Was ist dein letzte Wort? Äh, fuck. Ich hilf dir. Hast du... Ja, hilf mir mal. Hilf mir dir bitte Es, es gibt doch noch nicht ein letztes Wort. Ja, Physik. <lacht> Danke. Ja, noch nicht ganz. Ja, fast. Ja, ja, ja, ja. Jetzt gut, danke. Ah, <lacht> ich kann nicht mal drauf. Ja, also stimmt, ich darf da ja gar nicht rein. Schieß weiter, schieß weiter. Ja, geh, okay, ich versuch's doch da rein zu kommen, ja. Ist gut, ist gut. Ist gut. Ähm. Ich komm' ändern. Ja. Ich komm' Schiss mich. Ja, ja, wenn ja, das Auto muss jetzt in deine Gara schienen, Alter. Das wird jetzt eingelagert. Ja, ja, ja, ja! Hinter, hinter dran! Nein, muss hinter dran. Nein, hinter mir, hinter mir, hinter mir! Au. Oh. Nein, wir sind so knapp gewesen. Ja, jetzt ist gut. Ja! Ja? Jetzt... Yes, äh. Aua! Jetzt <lacht> ist <lacht> <lacht> ich selber weg. Ja. Elebassa Bandilia! Oh, SPD, Aspeniole, Espaniole, diese E-Despende. Ja, ja, ja, ja, jetzt jetzt jetzt. Ja, es ist schwierig im Fall, dass wir dort. Hier... Ja? Jetzt führen? Tschüss, ja, ja. yes, tschüss, yes, tschüss, yes, tschüss, yes, tschüss! Yes. Yes. Das soll ich das Video jetzt eine Stunde geht, aber der Ecke <lacht> <Ja>. muss du <drücken>. ihm <lacht> Ja, ja, ja. ja. Au, ich weiß, ich spick mir hier Auto voll. du. Du passt, Und da passt ich doch sicher rein! Doch, ich, ich bin rein. fast tot. Ja, ich passe doch fast rein! Komm! Ich muss vorne rechts gegen den Posten. vorne rechts gegen den Pfosten muss ich schiessen, dass ich ein bisschen gelüpft werde. Um, Ja, ja, ja, nein! Mann, ich will doch nur in die Röhre da hinein. Geh auf, hättest du Ja, ja, um, um. Nein, du, du mich weg. Nein! Ups, sorry! <lacht> Aber die Autos sind recht modern. Sie ja. äh, eine coole für äh, was sie sind. Yee! Yeah! Yeah! schon zu Fuß kommst du fassier auf. <lacht> so. so äh, Aber nicht denn, wieder in die nächste Ihrer. Danke fürs Zuschauen. Und, jo, danke, äh, ja. Wir sehen uns im nächsten Video mit dem Video, dass ihr selbst in die Garage einlagert. Ja. Als. Also.. Als Souvenir. Souvenir. Und damit sage... ich.. Ciao! Jo, ich warte, mal, ich sag mit dem tatsächlich auch Tschau. Ich wünsche euch noch einen ganz geilen Tag und ja, jetzt kommt das Outro,